Herzlich willkommen zu Audiatur.at, dem Grundrechteblock für Menschen und Freiheit. In diesem Video geht es um die Weltgesundheitsorganisation und die neuen Regeln, die am 21. Mai 2023 beschlossen werden sollen. Aktuell in aller Munde ist: Hurra, das Pandemieende ist da! Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, hat gesagt: Ab sofort ist das Virus keine große Gefahr mehr. Besitzungen sagen die Kuh ist gemolken, das Steuergeld ist verteilt, man kann sich jetzt anderen Dingen widmen. All diejenigen, die uns im Jahr 2020 bis 2023 weggesperrt haben, sollen jetzt als Belohnung zusätzliche Kompetenzen bekommen, weil sie es ja angeblich so gut gemacht haben. Und äh, wie wird das aufgebaut? In einerseits werden die internationalen Gesundheitsvorschriften, die IGV abgekürzt auf Deutsch, beziehungsweise auf Englisch abgekürzt IHR, geändert und zum zweiten gibt es einen Pandemievertrag und diese beiden Regelwerke muss man natürlich in der Kombination näher betrachten, wenn man sich ein Gesamtbild machen möchte. Es ist wirklich wesentlich und wichtig, dass man dagegen auftritt. Wenn wir dagegen keinen Widerstand leisten, wird unsere Verfassung in diesem Moment zu Staub. Und wenn man dem Experten Bill Gates glaubt, dann war das nur Pandemie 1. Das bedeutet, eine Pandemie 2 kann in den nächsten Jahren durchaus auftreten. Und auch Christian Drosten hatte ja schon vor einem gefährlichen Nil-Virus in jüngster Zeit gewarnt. Zwischenzeitig waren es die Affenbocken. Also, es wird sicherlich pausenlose Erreger geben, die die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich ziehen werden. Die Frage ist nur, wie geht man mit diesen Erregern um? Zunächst einmal wird behauptet, es geht ja nur um die Pandemie. Entspannt euch, es geht nur um die Pandemie. Ja, aber wer beschließt denn und bestimmt denn, was eine Pandemie ist, wann sie beginnt, wie lange sie dauert und wann sie endet? Das ist eine ganz zentrale Frage. Vorbereitung und die Reaktion auf eine Pandemie soll in allen Ländern gleich sein. Also alle Länder sollen im Gleichschritt marschieren. Die Selbstbestimmungsrechte der nationalen Einrichtungen und letztendlich der Bürger werden an die WHO abgegeben. Wir sind nicht mehr Herr im eigenen Haus. Es soll eine Weltgesundheitsregierung eingerichtet werden und diese kann die Einhaltung ihrer Vorgaben überwachen und in Fällen, in denen die Mitgliedstaaten ihren Anweisungen nicht entsprechen, natürlich über Sanktionen nachdenken. Und diese Bestimmung macht nur dann Sinn, wenn die Nationalstaaten diesbezüglich ihre Souveränität aufgeben. Nächster wirrer und ganz extremer Punkt ist Einschränkung der Meinungsfreiheit. Wer die WHO kritisiert, ist ein Leugner. Gehört gebannt, gehört stillgelegt, gehört gesperrt und von der Debatte im öffentlichen Bereich ausgeblendet, weil man tut ja etwas, was gefährlich ist. Man hinterfragt die Maßnahmen. Und das sind ja dann automatisch Wissenschaftsleugner, wie wir in den letzten drei Jahren gehört haben. Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Ja, die müssen also der Standard sein. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Also kurz und gut, niemals hinterfragen. Was gibt es sonst noch an Schönheiten? Gesundheitspass, digitale ID, Reisebeschränkungen und diese Dinge können natürlich von der WHO etabliert werden. Aber warum eigentlich die Aufregung? Das hatten wir doch alles schon bei Corona. Es kann ja nicht doch schlimmer werden, oder? Das was wir erlebt haben, ist aber nur ein Vorgeschmack auf das, was passieren kann. Dankbarerweise wird uns dann die WHO in Realtime, also unmittelbar echt in Echtzeit darüber informieren, wo Reisebeschränkungen angeordnet wurden. Das heißt, man kann sich dann in Echtzeit darüber informieren, wann man das Haus verlassen darf, wann man reisen darf, wann man daheim bleiben muss, wann man niemanden treffen darf. Ich bin sehr dankbar darüber. Niemals hinterfragen. Noch einmal zum Punkt. Es gibt eine Person, der Herr Generaldirektor, Tedros. Der hat eine lange und sehr dubiose Geschichte im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Und dieser Mann entscheidet dann letztendlich darüber, was ich, was Sie, was wir alle als Staat, als Staatsbürger tun dürfen. Wie ist das überhaupt möglich? Sie sollten sich die Frage stellen, habe ich diesen Mann gewählt? Habe ich Tetros gewählt? Habe ich diesen Generaldirektor der WHO gewählt, dass er uns oder den Einzelnen vorschreiben darf, was zu tun ist und was verboten ist? Nein, habe ich nicht. Ich habe diesen Mann nicht gewählt und Sie auch nicht. Mit einem Wort, das ist eine Auszeichnung für alle Menschen, die uns seit 2020 das Leben versaut haben. Und das Ganze noch dazu heimlich, ohne Debatte im Parlament. Finden Sie das toll? Finden Sie das demokratisch? Fragen Sie einmal die Grünen, fragen Sie die Neos, fragen Sie die ÖVP, was sie davon hält. Eine Regierung braucht ihre Zustimmung. So funktioniert eben Demokratie. Sie alleine haben das Recht, Ihre Vertreter zu wählen und damit die Gesetze und die Gesellschaft, in der Sie leben wollen, und das alles wird durch die neuen Gesundheitsvorschriften vernichtet. Wenn wir dagegen keinen Widerstand leisten, wird unsere Verfassung in diesem Moment zu Staub. Nach dieser kurzen Einleitung wollen wir ins Detail gehen. Es gibt hier wirklich einiges zu sagen und das möchte ich in der gebotenen Kürze, so gut ich eben kann, Ihnen mitgeben. Wir haben keine unabhängige Kontrollinstanz. Das heißt, wenn die WHO sagt, es ist es so, dann ist es so. Das bedeutet, die maßgebenden Staatsgewalten, sprich jene Leute, die Sie in Ihrem Staat gewählt haben, nehmen ihre Aufgaben im Bereich der Gesundheitspolitik nicht mehr wahr und geben sie an die WHO ab. Das bedeutet, es gibt keine Hoffnung darauf, das bedingt, das Systemfehler oder Ähnliches repariert werden. Bei der erstbesten Virusmutation geht es wieder von vorne los. Im Artikel 3 waren die ähm, Menschenrechte verankert, wurden dann im Erstentwurf rausgestrichen und nur auf Druck der afrikanischen Staaten, denen wir übrigens sehr viel zu verdanken haben in diesem Zusammenhang, wieder hineingenommen. Diese Hineinnahme ist allerdings nur eine scheinbare, weil die, äh, weil die Grundrechte dann wieder außer Kraft gesetzt werden können, wenn es die öffentliche Gesundheit gebietet. Das bedeutet, wir haben wieder einmal einen Gummiparagraphen oder einen Persilschein für den Generaldirektor und er und seine Leute können tun und machen, was sie wollen. Nächstes Problem. Ausbau des Selbstermächtigungsmechanismus, sogenannter FAKE auf Englisch abgekürzt. Kavitz, p -h -e -i -c. FAKE erinnert mich an ein anderes Wort, aber das nur am Rande. Im Artikel 12 Absatz 1 und 2 ist das Problem zu erkennen beziehungsweise im Annex 2, wo der Entscheidungsbaum abgebildet ist. Es ist wirklich sehr, sehr super schwammig formuliert im Grunde genommen. Wenn wir Lust haben, dann haben wir eine Pandemie und rufen diese auch aus. Und die Frage, die wir uns alle stellen müssen, wie beendet die WHO diesen Fake? In dem Moment, wo wir als Mitgliedstaaten, als Bevölkerung, als Wählerinnen, als Wähler, unsere Zustimmung zu diesem Vertrag erteilen, geben wir die Verantwortung an die WHO ab, können nicht mehr entscheiden und alle sogenannten Empfehlungen der WHO werden verpflichtend und können natürlich auch bei Nichteinhaltung sanktioniert werden. Man kann die Gewaltentrennung aufheben, man kann Menschenrechte aufheben und jede Chance einer Überprüfung verunmöglichen. Mit diesen drei Elementen alleine kann man jederzeit beliebig lang, beliebig intensiv in jedem Staat Einfluss nehmen. Schon jetzt haben wir gesehen, wie wenig unsere Bundesverfassung uns im Krisenfall schützt. Wir würden nämlich wesentliche Aspekte unserer Verfassung aufgeben und das Beste an der ganzen Geschichte, ohne dass wir gefragt werden und ohne jedweden demokratischen Diskurs. Wir brauchen wirksame Kontrolle des Generaldirektors, wirksame Überwachung der Maßnahmen, wirksame Neubeurteilung und Beendigung des Fake, wirksame Rechenschaftspflicht der WHO bezüglich Fake und Beendigung von WHO-Fakes und Notrechten. Also ganz einfach ein Korrektiv an Checks and Balances, Korrektur und Überprüfungsmöglichkeiten der Mitgliedstaaten gegenüber der WHO. Und das fehlt vollkommen. Und natürlich haben die Europäische Union, ihre Mitgliedstaaten und damit auch Österreich bis dato keine Empfehlung und keinen Vorschlag in diese Richtung gemacht. Es geht ja nur um Grund- und Freiheitsrechte und unsere Demokratie und die Gewaltentrennung. Ist ja nicht so schlimm, oder? Also unfassbar, wie verantwortungslos hier die Entscheidungsträger mit unseren hart erkämpften Rechten umgehen. Nun zum zweiten Teil, zum Cia Plus, zum Pandemievertrag und der beabsichtigten Errichtung einer Weltgesundheitsregierung. Es gibt in diesem Vertrag ein Konzept, das nennt sich Equity. Alle Länder sollen ihre Pandemievorsorge und die Abwehr basierend auf den gleichen Daten, denselben Diagnosemitteln, Überwachungstools, Impfstoffen etc. aufbauen und dazu den gleichen Zugang haben. Was bedeutet das konkret? Die WHO will unter diesem Titel die Kompetenz, globale Lieferketten, Produktions- und Lagerorte von medizinischen Produkten anordnen, und festlegen. Das heißt, es gibt eine imperative Empfehlung, eine in Befehlsform ausgesprochene Empfehlung, was dann letztendlich ein Befehl ist. Es heißt halt nur im Diplomatensprech Empfehlung, aber es ist bedeutender, bedeutenderweise leider mehr. Das bildet die Rechtsgrundlage für eine faktische Planwirtschaft. Dann komme ich zum nächsten Punkt, nämlich unmittelbare Zensurmöglichkeit der WHO. Der Artikel 17 ermöglicht der WHO jetzt nicht nur die Möglichkeit, ihre Macht zur einseitigen Information, also mit anderen Worten Propaganda, auszubauen. Vielmehr stärkt dieser Artikel noch zusätzlich die alleinige Macht der WHO, universell zu bestimmen, welche Informationen erlaubt sind und welche eben nicht. Es ist der absolute Freipass für global zensierte WHO-Propaganda und Zensur, für internationalisierte Täuschung und Desinformation. Wir haben also dann in Zukunft keine, so wie wir es jetzt schon bemerkt haben, Rede und Gegenrede. Jeder kann sich seine eigene Meinung bilden. Wir entscheiden dann aufgrund von sachlichen Kriterien, sondern einer bestimmt, was zu tun ist. Alle Maschinen in die gleiche Richtung. Hinterfragen ist verboten. Nächster Punkt, die Weltgesundheitsregierung, die CA Plus im Artikel 20, hat ihre Rechtsgrundlage. Und diese Rechtsgrundlage ist einfach nur ja, ein Exekutivorgan, das die Anordnungen der WHO durchsetzen soll und im Falle des Nichterfüllens auch über Sanktionen nachdenken kann. Damit aber nicht genug. Die, äh, diese Weltgesundheitsregierung kann von sich aus dann sich selbst neue Rechte geben. Also äh, die Rechte zur Selbstermächtigung, zur Kompetenzausweitung, ist in diesem Vertrag ebenfalls enthalten. Wir haben also diesen sogenannten One-Health-Ansatz. Das ist wieder einmal ein sinnloses weiteres Schlagwort als Vorwand für unlimitierten Machtausbau. Es gibt keine Kontrolle, keine Rechenschaftsberichte, keine Checks and Balances, so wie ich schon gesagt habe. Und das ist ein wesentlicher Kritikpunkt. Das muss auch, glaube ich, jemand verstehen, der bis dato äh, die ganzen Maßnahmen der Regierung gut geheißen hat. Aber zumindest eine Kontrollmöglichkeit, eine Überprüfungsmöglichkeit muss es geben. Die haben sonst völlige Narrenfreiheit. Das muss jedem absoluten Maskenfan, Impffan oder wem auch immer, Befürworter jeglicher Maßnahmen auch endlich verständlich werden. Es geht auch um seine Demokratie und seine Rechte. Noch ein paar allgemeine Kritikpunkte. Es gibt Prinzipien des Antitrusts bzw. im öffentlichen Vergaberecht und die werden auch einfach mit Füßen getreten. Wenn ein Notfall ist, dann darf man einfach alles machen. Man darf ausschreiben, wie man will. Man darf Aufträge an Personen vergeben. Der Zweck heiligt die Mittel. Und damit ist natürlich Korruption Tür und Tor geöffnet. Zahlen tut das der Steuerzahler, der offensichtlich diesbezüglich überhaupt keine Vertretung mehr hat. Die tatsächliche Bedrohung durch andere staatliche Entscheidungsträger, Stichwort Gain-of-Function-Forschung, äh, wird völlig ausgeblendet. Dieser Pandemievertrag soll ebenfalls äh, in absehbarer Zeit beschlossen werden, äh, dieses Mal im Mai 2024. Noch ein kurzer Überblick zu dem, was die Mitgliedstaaten gesagt haben. Es gibt nämlich eine Stellungnahme auch, die jeder Staat abgeben konnte, haben einige Staaten genutzt. Ich mache ein paar Highlights, dass sie sich selbst auch ein Bild machen können, wie einzelne Staaten zu bestimmten, zu bestimmten Entscheidungen und Vorschlägen stehen. Brasilien auf Seite 18 fragt, was ist eine Pandemie? Berechtigte Frage. Die Stellungnahme der EU zum damaligen Zeitpunkt war Tschechien das vorsitzführende Land im Rat findet sich auf Seite 27 dieses Dokuments. Ich habe das übrigens äh, verlinkt. Es gibt kein Wort zum Thema Menschenrechte, es gibt kein Wort zum Thema Demokratie. Es gibt im Grunde genommen nur Beifall zu diesem Vorschlag. Im Gegenteil, es gibt ähm, laut Ansicht der EU noch ein Ausweitungsbedürfnis. Die Definition, wann ein Fake, also ein äh, Gesundheitsnotstand von internationaler Bedeutung, vorliegt, diese Definition wäre zu restriktiv. Also das heißt, man muss oder man kann als WHO, man soll als WHO viel früher so einen Fake aussprechen und ausrufen können. Auf Seite 43 melden sich dann die afrikanischen Staaten zu Wort und die sagen, Empfehlungen sollten evidenzbasiert erfolgen. Tolles und wichtiges Schlagwort, allerdings wie kann man das mit Leben füllen? Die afrikanischen Staaten gehen hier absolut in die richtige Richtung. Indonesien auf Seite 85 interessiert sich insbesondere, wie das Zertifikat aussehen soll, wenn es in Papierform vorliegt. Also die haben sich wirklich interessiert, wie dieses Format und das Formular konkret ausschauen soll. Auch sehr wichtig, ansonsten gibt es überhaupt keinerlei Kritik, im Grunde genommen ausschließlich Zustimmung. Malaysien hingegen hat hier wirklich sehr interessante Vorschläge gemacht, wie dieser Vertrag ähm, entschärft werden kann, und zwar so, dass demokratische Rechte bzw. Rechte der Mitgliedstaaten gewahrt werden. Malaysien hat die Überzeugung, dass die WHO die Koordination und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten fördern soll, aber nicht dieser Vertrag als ein Akt äh, ausgelegt werden soll, der die Autorität der WHO ausbauen sollte. Sprich, die Verantwortung soll bei den einzelnen Mitgliedstaaten bleiben. Die Schweiz auf Seite 178 hat einen sehr guten Einwand geliefert. Die Ausrufung eines Fake soll nicht automatisch an die Ausschüttung von Geldern geknüpft werden. Also da sieht man wieder das alemannische Element. Die schauen auf das Geld. Immerhin das. Zu guter Letzt die Zusammenfassung auf der Seite 183 ist das, was die USA sich vorstellen. Ähm, da erkennt man eigentlich recht gut, wo der Wind herweht. Es ist ja wirklich schon bemerkenswert, wie in welchen kurzen Abfolgen äh, die Gesellschaft bereit war, ihre Rechte abzugeben. Und dazu gibt es ein sehr interessantes Zitat von Yuval Harari, der gesagt hat, Ich denke, wenn die Menschen in ein paar Jahrzehnten zurückblicken, werden sie sich an die Covid-Krise erinnern, dass dies der Moment war, in dem alles digital wurde und alles überwacht wurde, dass wir uns damit einverstanden erklärten, ständig überwacht zu werden, nicht nur in autoritären Regimen, sondern sogar in Demokratien. Lass uns das einmal sickern. Ist das Ihre Zukunft? Wollen Sie das als Zukunft für Ihre Kinder? Wenn also die Bestimmungen und die Anordnungen der WHO nationalem Recht widersprechen, dann kann man sich natürlich mit Recht dagegen stemmen. Zum Beispiel, wenn der freie Wille gebeugt wird, die freie Impfentscheidung gebeugt wird, wenn eben gegen den Nürnberger Kodex oder die Konvention von Helsinki verstoßen wird. Wenn diese Dinge eintreten, dann kann der Einzelne und vor allem der Mitgliedstaat sagen, nein, das machen wir nicht mit. Nur, wir haben ja festgestellt, dass einzelne Entscheidungsträger dann, wenn es wirklich darauf ankommt, wenn die Rechte der Bürger bedroht sind, den Schweif einziehen. Und letztendlich wir Einzelne dann unser Glück und unser Recht in die Hand nehmen müssen, auf die Straße gehen müssen, in unterschiedlicher Art und Weise alle demokratischen Mittel ausschöpfen müssen, um unserem Recht zum Durchbruch zu verhelfen. Diese Bestimmungen, wenn sie wirklich so kommen, würden die Souveränität der Republik Österreich in noch nie dagewesenem Ausmaß gefährden. Die Verfassung könnte potenziell dauerhaft außer Kraft gesetzt werden, nämlich dann, wenn die Maßnahmen zur Erreichung äh, des Gesundheitsschutzziels, nämlich der öffentlichen Gesundheit, wie auch immer das definiert, notwendig wäre. Dann, wenn also der Zweck die Mittel heiligt, können unsere Rechte wieder einmal sang- und klanglos über Bord geworfen werden. Und ich bezweifle, dass Sie das nach diesen drei Jahren wollen. Also tun Sie was dagegen. Melden Sie sich bei Ihrem Abgeordneten. Sagen Sie, Sie wollen das nicht. Verlangen Sie Antworten. Äh, schreiben Sie der Bundesregierung, schützen wir unser Land, schützen wir unsere Kinder.